Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian schon mal der Beziehungscoach, Diplompsychologe und auch Dating-Coach, tatsächlich äh, nicht nur Beziehungscoach und äh, ja, ich habe dieses Video von äh, Gnu gesehen, äh, finde Gnu eigentlich echt ganz cool und ja, es hat mir auch jemand darauf aufmerksam gemacht, dass äh, Gnu sagte, Mensch, kann da nicht mal jemand drauf reagieren, der irgendwie ein bisschen mehr Ausbildung hat. Und ich dachte mir, ja, das machen wir doch jetzt mal. Ähm, es ist ein Reaction-Video Level 4 sozusagen. Also es gibt einen Dating-Coach, den wir gleich sehen werden, der auch scheinbar im Trash-TV war. Bin mal gespannt, ob ich den ankenne. Darauf gibt es eine Reaction von Alpha Kevin. Äh, ich verwette, dass sie drunter alles verlinken. Ein ähm, Meinungsblogger. Und jetzt haben wir on top nochmal Gnu hier drauf. Und dann komme ich noch. Aber ich glaube, das ist ähm, sehr leicht äh, zu verarbeiten, ja, das Ganze. Ähm, also, ja, gehen wir aber mal rein, würde ich sagen. Und guckt auf jeden Fall bis zum Ende, weil ich werde viele, viele wichtige Sachen sagen. Ne? neuen Video und wahrscheinlich einem Thema, das einigen von euch schon bis zum Hals raushängt. Verständlich, denn einige Dating coaches haben sich in den letzten Jahren nicht wirklich beliebt gemacht mit ihren Tipps. Ich sage ja immer, dass es wichtig ist, dass man nicht immer verallgemeinert ist. Es gibt sicherlich auch sehr gute Dating Coachs, aber es gibt auch die, die immer sehr verallgemeinert sprechen und das ist das Problem, das ich oft bei Dating Coaches sehe. Es wird eine allgemeine Anleitung für die Frau, die oft sehr als Objekt dargestellt wird, gegeben und es das heißt, jede Frau ist so und jede Frau ist so. Und wenn man als Frau sagt, ich stehe darauf, aber nicht heißt es, du lügst, du bist nur unter F Das ist das, was mich stört. Und der liebe Alpha Kevin hat nämlich ein Video zu einem weiteren Dating-Coach gemacht, der einfach aus dem Boden rausgeschossen ist. Und zwar, Gilles Mom, der Ja, äh, ich meine, das ist schon ein krasses Bild. Red Flag bei Frau Gatte, -Jewinde. Aber 55.000 Aufrufe. An äh, die Alpha Kevin hat 55.000 Aufrufe. Na, ja, wer Julia Mormon noch nie gehört, auch das Gesicht, man, wir gucken ja nicht alles im Trash Wie sagt mir jetzt gar nichts. Aber ich wollte schon mal gleich was, äh, weil das, ich glaube, das Thema wird öfter kommen, äh, wollte schon mal gleich was sagen, was die Gnu gerade gesagt hat. Also ne, natürlich ist jede Dating-Situation anders, jeder Mensch ist anders, äh, offensichtlich. Ne? Wir machen nicht immer die gleichen Erfahrungen, aber natürlich gibt es auch Tipps, die bei vielen Frauen, bei vielen Männern funktionieren. Sonst wäre es ja tatsächlich völlig Quatsch, da überhaupt irgendwas zu sagen. Und ich sag mal, so ist so wie im, wie im Fußball, da gibt es, jedes Spiel ist anders, aber es macht vielleicht eine, eine Idee, irgendwie einen Abwehr zu haben, einen Sturm zu haben, Mittelfeld, äh, Manndeckung, Raumdeckung, irgendwas zu machen. Also natürlich, da gibt es auch Tipps. Und trotzdem ist jedes Spiel anders. Und trotzdem kann man es nicht vorhersehen, muss man äh, spontan. Aber dass es dann jetzt gar nichts zu sagen gäbe, ist so ein bisschen dieser Mainstream, Männer und Frauen, alles gleich, alles ähnlich und äh, ja, alles ist aus dem Moment. Wir vergessen da immer wieder, ich habe das auch früher mal vergessen, dass es das einfach äh, ein biologisches Programm ist, was da abläuft, was aus bestimmten Gründen abläuft und bestimmte Ziele hat. Und deswegen ist es eben nicht alles so beliebig, wie man vielleicht so denkt. Ne? dating Coach ich kann mir auch gut vorstellen dass dating Coaches die einen guten Job machen das sehr ärgert wenn Leute wie Julian Tipps geben da ist ihren Ruf irgendwie auch beschmutzt deswegen falls ihr dating Coach seid und das ganze anders angeht und solche Aussagen von Julian auch kritisiert würde es mich sehr interessieren äh, mit euch darüber zu sprechen denn auch ich habe hier bin ich sprich mit mir kannst du mich gerne anschreiben vertreibe ich dir auch an ähm, genau ich mache das ja schon seit Ewigkeiten und, äh, naja, Gott, man kennt mich ja auch. und Aber gucken wir mal weiter. Ich habe mir schon mal überlegt, zu diesem Thema ein Video zu machen. Aber mir ist das persönlich, ich habe meinen Frieden damit gemacht, dass es alles Mögliche gibt auf äh, auf YouTube. Das ist nochmal Natur von Social Media. Da muss man irgendwo mit leben irgendwie und äh, seinen Frieden mitmachen. Und ja, also ich habe mich schon so oft auch über über äh, andere Pseudo-psychologische Angebote äh, aufgerichtet, aber das bringt nichts. Das ist die Natur dieser Plattform. Da muss man ja, das ist wie es ist. Dürfen ja alle sein. Jeder darf sich aussuchen, wenn er folgen will. Klar, riecht dann das als Psychologe komplett auf, wenn Leute, ja, weiß ich nicht, mit selber fünfmal gedatet, ein Buch gelesen, ähm, so ihre Karriere starten als Coach, aber tja, das ist wie es ist, ne? Müssen wir mitleben, ne? Und vielleicht hilft es ja auch manchen, ne? Und, ähm, Genau, ist, wie es ist. Ne? Aber man sollte vielleicht schon, ja, muss jeder selber wissen, ob er das prüfen will für sich, ob jemand Ausbildung haben sollte oder nicht. Ähm, das kann man den Menschen halt nicht abnehmen, ne? müssen sie halt selber entscheiden. <lacht> machen, denn ich habe einige Nachrichten bekommen und eine möchte ich euch noch kurz vorlesen. Hey, ich habe mir gerade deine Reaktion zu den Space Frogs Video zum Thema Insys angesehen und wollte mich für deine ehrliche Art bedanken. Ich fand das Video und generell auch deine Gaming Videos sowie die ernsteren sehr gut. Ich wollte kurz erzählen, ich habe auch einige Zeit dieser Coaches gesehen, als ich jünger war. Ich bin inzwischen 25 und das hat mich immer sehr frustriert, bis ich gemerkt habe, wie viel Fake da drin ist, neben dem ganzen Hass, der da teilweise unterschwellig verbreitet wird. Ich habe habe immer noch zu große Angst, um Frauen in Real Life anzusprechen und verwende leider Dating-Apps für sowas. Aber ich bin jetzt leider auch kein Model und habe teilweise über Monate hinweg keine Matches. Sowas frustriert enorm und wenn es doch mal ein Match gibt, dann sind es die meiste Zeit Leute oder Bots, die nicht antworten, was sehr schade ist. Dankeschön auf jeden Fall für diesen Punkt. Und das ist genau auch ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Oftmals sind ja auch Dating-Coaches attraktive Männer, die höchstwahrscheinlich auch kein Problem haben, Frauen anzusprechen. Das macht es halt dann wiederum für sie sehr einfach, Tipps zu geben. Außerdem habe ich oft das Gefühl, dass Dating-Coaches in ihren Tipps oft selbstverarbeitete Erfahrungen wiedergeben und das verallgemeinern. Und da haben wir wieder das Thema, ich finde das Thema verallgemeinern sehr schwierig oft. Natürlich haben auch die Dating-Coaches höchstwahrscheinlich eine Präferenz, mit welcher Art von Frau sie zusammen sein wollen. und das. Ja, also das ist natürlich... Man kann in der Psychologie Dinge verallgemeinern. Manche, das ist auch in anderen Bereichen der Psychologie so. Manche funktionieren gut, äh, manche funktionieren nicht so gut. Und äh, also, wenn man da nichts verallgemeinern könnte, könnte man auch keine Videos drüber machen. Das würde irgendwie keinen Sinn machen, sag ich mal. <lacht> äh, aber natürlich, also man redet dann über Sachen, die im Mittelwert gut funktionieren. Die können natürlich im Einzelfall nicht gut funktionieren. Aber man hat immer nur so und so viele Minuten Zeit, ein Video zu machen. Das ist das Problem das sehe ich auch immer. Du, du, äh, ja, du willst da irgendwas sagen und dann sagst du es ein bisschen exaltiert oder drastisch oder ein bisschen schwarz-weiß, weil du nur diese paar Minuten hast, sonst hört da eh kein Mensch mehr zu. Und ja, und dann schreiben die auch mal, Leute, aber was ist, wenn die ukrainische Frau des Nordseekommandanten der malaysischen Flotte dies und jenes Problem hat, ist es dann nicht anders? Ja. Es mag immer Einzelfälle geben, wo es anders ist, aber da, man könnte keine Videos machen, wenn man das alles, jede Verästelung ähm, erforschen würde, ne? Für sie so das ultimatum und so wird dann auch alles verkleidet und gesagt wenn du so eine frau willst dann musst du dies und das tun wie gesagt ich habe ein problem mit der verallgemeinerung außerdem habe ich auch in der vergangenheit mitbekommen dass manche dating coachs auf reactions sehr beleidigend reagiert haben ähm, andere menschen optisch sehr beleidigt haben was ich sowieso schon sehr unprofessionell finde deswegen möchte ich auch hier sagen falls hier jemand drauf reagiert der wieder sehr beleidigend ist leute klickt nicht auf die videos reagiert nicht drauf die meisten wollen aufgrund der namen von anderen creatoren die größer sind reichen weiter generieren und sind deswegen sehr provokant und beleidigend. Deswegen seid nicht beleidigend, geht nicht drauf, ignoriert die Leute einfach. Das ist das Beste, was ihr in dem Fall machen könnt. Ja, auch schon ihren Share an Hate gehabt im Netz wahrscheinlich, wie wir alle. Wir <lacht> gehen jetzt rein. Ich bin sehr gespannt, was Alpha Kevin hier zu sagen hat. Und auch sehr gespannt auf die Kommentare zu diesem Thema, weil ich weiß, es ist einige sehr ärgert. Legen wir mal los und gehen in die Welt. Der Dating-Coach, natürlich nicht alle, wir dürfen es nicht verallgemeinern, sonst machen wir genau das, was sie nämlich auch machen, was mir immer auf den Sack geht. Okay, gehen wir rein. Ich habe Angst. Hi, mein Name ist Julia Mom und ich bin professioneller Coach für Männer, genau wie dich da draußen. Zeige keine Verletzlichkeit. Es kommt definitiv auf die Größe an. Du bist mehr maskulin, weil du verdienst dein eigenes Geld, du bist emanzipiert. Ich frage mich, ob es im Internet eine Anleitung gibt, die runtergeladen werden kann. Die Anleitung, um ein äh, Live-Coach zu sein. Und dann sagen die immer alle das Gleiche. Und wenn du als Frau sagst, da den Punkt sehe ich anders, du lügst. Du bist genauso wie alle anderen. Es gibt eine Anleitung für jede Frau. Und vor allem mal hier den Punkt anzusprechen, wie ich es auch schon im Intro gemacht habe mit der Nachricht. Es sind immer Männer, die dir Tipps geben, die ja so keine Probleme haben, Frauen anzusprechen. Ich fände es viel glaubwürdiger, wenn es jemand wäre, der sagt: Hey, ich hatte früher immer Probleme, Frauen anzusprechen, und heute schaffe ich es und so schaffst du es. Weil, dass der jetzt keine Probleme hat, mit Frauen klarzukommen, ist ja wohl offensichtlich der Selbstbewusstsein. Ja, also war bei mir früher so und habe das Problem jetzt nicht mehr und ja. Also, ich, bei mir ist das so. Und die Sachen, die ich da gelernt habe, die vertickere ich in meinen Online-Kursen und die auch erfolgreich sind. Bei mir ist das der Fall. Das sieht nicht schlecht aus. Er labert halt Scheiße. Das dritte. Sieht natürlich auch gut aus, aber trotzdem. ihr könnte schon dafür sorgen, dass eben viele Frauen ihn doch nicht wollen. Aber ihr glaubt, ihr wisst, was ich sagen möchte. Das ist wie, wenn mir jetzt eine super sportliche, super schlanke Frau sagt, es ist so einfach abzunehmen, wo ich sage, ja, aber du hast halt einen ganz anderen Körperbau als ich. Es ist halt für mich vielleicht nicht einfach. Finde ich das halt immer sehr interessant. Und man sieht ja auch an der Nachricht, die ich vorhin vorgelesen habe, was das auch mit Leuten macht und mit Menschen macht. Das ist immer alles so easy darzustellen und so ein bisschen die Frau als Objekt zu betrachten und schon so ein bisschen passiv-aggressiv. Das will jede Frau, die sind alle gleich. Oh, so schwierig. Ich finde das, so, find das Thema einfach super, super anstrengend. Red Flags, my girls. In der Vergangenheit ein Trauma. Papa ist sehr früh abgehauen. Für mich sind Red Flags bei Männern definitiv, wenn sie dumme Beziehungstipps im Internet geben. Und ich rede von dummen Beziehungstipps. Ich habe sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr starke Schmerzen. Und vor allem, wenn es heißt, wenn der Papa abgehauen ist, man soll doch keine Schwäche zeigen. Ist das etwa ein Punkt, wo du sagst, dass du Schwäche zeigst, weil das für dich zu anstrengend ist? Und auch wieder diese Verallgemeinerung, dass das bei jeder Frau ein Problem ist, ist ja echt geil. Schöner Pulli übrigens, Alpha Kevin. Das, meine Liebsten, ist mein persönlicher Dating-Coach des Vertrauens. Es geht hier nämlich um keine geringeren Als. Ich bin meine Mom und ich bin ein professioneller Coach für Männer, Genau. Wie dich da draußen. Endlich, denn ich habe wirklich super lange nach jemandem gesucht, der super seriös ist. Und wie gesagt, ich finde es auch echt nett von der Person, die mir die Nachricht geschrieben hat, aber er hat ja selber gesagt, wie verzweifelt er war, dass er sich an solche Leute wirklich gerichtet hat. Und ich verstehe es, man, man, ist, man arbeitet hier mit einem sehr emotionalen Thema. Wir haben das Bedürfnis nach Liebe und Nähe. Und das wird dir mit solchen Tipps versprochen. Und umso frustrierter bist du, wenn es nicht funktioniert, weil nicht jede Frau tickt halt eben gleich. Und das finde ich super, super schwierig, wenn man das eben so... Ah, ja, ich weiß nicht, ich werde das wahrscheinlich noch öfter sagen, ähm, Frauen und Männer ticken auf manchen Ebenen in der, im Mittelwert eben doch sehr gleich, also <lacht> ich schreibe ja gerade mein Buch über Polarität, Feuer und Flamme wird das heißen, äh, es kommt im halben Jahr raus und auch viel Forschung gewählt, ja, es gibt leider doch, über es gibt einfach übergreifende Themen für Männer und Frauen und sicherlich, das sind immer Mittelwerte, natürlich gibt es da immer manche, für die es nicht ist, aber äh, das, es ist eben ein biologisches Programm, was im Dating abläuft und das bedeutet leider auch, dass es da Fakten gibt, ne? also das ist nicht das ist so. Wenn es nicht klappt, dann bist du halt selber schuld. Also wenn man das halt eben so ausnutzt, die Hilflosigkeit der anderen. Und ich glaube, da kennen wir genug Beispiele, die das auch so machen. Das ist jetzt nicht nur eine Dating-Coach-Szene so. Aber gibt es nicht auch Dating-Coach-Frauen? Gibt es das? Kennt ihr gut? 80% Frauen haben wir auf dem Kanal. Gute Dating-Coach, also männlich wie weiblich. Also wirklich nette, sympathische. Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Unglaublich starke Werte vertritt und ein wahrer Hübschling ist. Also man müsste hierbei wirklich sagen, dass er allein schon optisch gesehen echt ins Fernsehen passt. Oh, äh, was ein Zufall. Er war ja zufälligerweise schon bei Take Me Out und auch bei Temptation Island VIP. Ja, wisst ihr, wie gesagt... so. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Wir gucken eigentlich jeden Scheiß. Ich kann mich nicht dran erinnern. So, einer gibt euch halt hm. Tipps. Also, der muss wahrscheinlich nicht mal Frauen ansprechen. Und der sagt dann, so musst du sein. <lacht> Ach, und bei Beauty and the Nerd war ja auch. Also, alles so ähnliche Reality-Dating-Shows, bei denen Julian auch bereits sein Können unter Beweis gestellt hat. Wie zum Beispiel hier, als er im TV eine Frau einfach so küsste, ohne dass sie das wollte. Oh, nee, das hasse ich, ne? Wenn Männer oder auch Frauen, Es gilt auch für Frauen, Frauen sind auch übel übergriffig. Da gibt es teilweise... Ich weiß, nicht, ob das jetzt nochmal das Thema nochmal aufkommt, aber zu den Schwächen wollte ich nochmal eben sagen, ähm, das ist schon so, dass im Dating-Prozess, in der Beziehung ist das was anderes. Im Dating-Prozess kommt das nicht gut an, wenn du als Mann all halt deine Schwächen präsentierst, weil das nicht in deiner Polarität ist ne? und äh, wie gesagt, ich will das jetzt nicht alles aufführen, habe ich ja in x Videos gemacht, was ist Polarität, ähm, kann sich sicherlich jeder, ein bisschen was drunter vorstellen, aber es ist eben nicht mehr männliche Polarität von seinen Schwächen zu erzählen im Dating-Prozess und du kannst das gerne mal ausprobieren, ob es funktioniert, es wird nicht funktionieren, in aller Regel, in einer Beziehung, das wird immer wieder zusammengeschmissen, Dating und Beziehung sind zwei ganz unterschiedliche Skills, es gibt das Pick-up, also wie lerne ich jemanden kennen, Pick-up-Skills, Dating-Skills, Beziehungsskills, ganz unterschiedliche Sachen, und das, wird, das geht immer wieder durcheinander. Und dann kommt man auch zu falschen Aussagen. Ja, aber schauen wir mal hier. Die TikToks, wo einer bei Disneyland einen Mann, der halt dort arbeitet, als Prinz verkleidet, an die Brust und der sofort sagt, nein, das geht nicht. Nur weil ich ein Mann bin, kannst du mich nicht anfassen. Es gilt für beide Geschlechter, scheißegal. Wenn man schon so selbstbewusst ist, dass man übergriffig wird und nicht versteht, ob das die Person möchte oder nicht. Das ist so unangenehm, Leute. Ihr glaubt es mir oder nicht. Einer hat mal bei mir den Naked Man gemacht und ich <lacht> habe gesagt, ich glaube, du hast zu viel How I Met Your Mother geschaut. Und er, ja. Ich so, das war aber leider nichts. Wo sind wir gerade hier? Ich mach ich hörte. Oh, unangenehm. Boah, krass. Ich bin kein Mensch, der dann irgendwie so reflexartig jemandem eine oh. Schuhe hat. Das ist halt genau diese Reaktion, die sie hat, dieses, boah, krass. Da könnten wir jetzt denken, oh, die findet meinen Kuss krass. Nein, Frauen sind oft, und es ist einfach so, weil man in der Situation total befordert ist, wenn man übergriffig behandelt wird, ist es eher oft so, Oh Gott, passiert das gerade? Wie reagiere ich jetzt? Man ist viel zu freundlich. Ich weiß es, weil mein Lehrer mir damals am letzten Schultag eine Affäre anbieten wollte. Ekelhaft. Und ich weiß, dass ich heute so reagiert habe, wie ich eigentlich gesagt habe, wie ich nie reagieren würde. Ich war total so, äh, nee, äh, was? Um Himmels Willen. Uh, oh Gott, Herr Lehrer, bitte tun Sie das nicht. Machst du meine Tür zu? Ich bin gleich fertig. Ich habe Gurken gekauft. Aber nicht, warum du denkst. Ich möchte gerne Gurkenkimchi haben. Es ist auf jeden Fall oft so, dass man nicht so reagiert als Frau, wie man möchte, weil man einfach total perplex ist. Und das sehe ich hier. Dazu möchte ich auch noch Ich möchte so viel also dazu. möchte ich auch noch ein Video recherchieren, dass oft Frauen auch in Livestreams, wenn sie auf der Straße belästigt wird, halt oft so lachen und unsicher sind und dass manche Typen nicht raffen, dass Also, das war total übergriffig. Müssen wir nicht drüber diskutieren, geht gar nicht. Und, aber das ist ja auch nicht eine Situation, wo sie jetzt, wo es Ritual, rituell, sag ich mal, damit rechnen muss, geküsst zu werden. Ne? Also, das wir natürlich komplett annehmen, also das hat auch mit Dating Coach nichts, weiß ich nicht. Also, äh, aber es ist natürlich so, die meisten Frauen immer noch, äh, vielleicht ist das bei äh, der Generation heutigen 20 Jahren anders, glaube ich aber nicht. Aber in ganz vielen Generationen ist es so, Frauen wollen gern, dass der Mann sie als erstes küsst. Und die Frauen wollen auch nicht, dass der Mann, dass sie, dass sie sagen muss, du darfst mich jetzt küssen. Und sie wollen auch nicht, dass der Mann sie fragt, ob sie sie küssen dürfen. So Was den Mann in so einer Situation lässt, der muss irgendwie rausfinden, wann könnte es denn passen, hat er hier überhaupt nicht gemacht. So, ne? Aber das wollte ich nur mal so noch dazu sagen, dass der Mann weiß, viele Frauen stehen da drauf, wenn ich sie im richtigen Moment küsse, muss sie Zeichen lesen. Das geht natürlich überhaupt, also ist hier völlig Außer Konkurrenz, sage ich mal, aber das ist die Kunst des Mannes, ich meine, ich habe da jetzt überhaupt kein Thema mit, das muss der Mann eben können und lernen, muss er drauf haben, das gehört zu seiner polaren Energie und es ist halt so und äh, das ist ein bisschen das Dilemma, aber es hat hiermit natürlich, das ist natürlich nur Cringe, ne? kann man nicht anders sagen. Dass die Frau da keinen Bock mm. drauf hat, wenn ich in den dann schon lese, aber die lacht doch, ja, weil sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, Mann. Es war einfach der Moment, ich dachte mir so, hey, wieso nicht? Und so einer gibt Tipps. Aber gut, der wollte wahrscheinlich halt einfach nur Aufmerksamkeit im Fernsehen und ist jetzt in aller Munde. Wortwörtlich. Hat sich gut angefühlt. Ja, stimmt. Also, übergriffig werden fühlt sich bestimmt immer super an. Damit ihr es kurz versteht, diese Frau, die konnte dort halt nichts sehen. Und der nutzte halt dort die Situation aus, um ja. sie einfach so zu küssen. Äh, allein wie angeekelt sie sich wegdreht, ne? Ja. Das sind sie, die Dating-Coaches unseres Vertrauens. Das brauchen wir. Ja, Leute, ich sag's ja immer, dass Andrew Tate so eine Reichweite hat, sollte uns eigentlich allen Sorgen machen. Doch, wer ist Julian Mons noch so und was macht er eigentlich? Julian ist 28 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Hannover, wohnt aber mittlerweile in Köln und hat ein Coaching-Programm für Männer konzipiert. Ne, das hat er nicht konzipiert, er hat es sich einfach runtergeladen aus dem Internet. Die PDF gibt es wahrscheinlich irgendwo. selbst meinte, dass er aufgrund von einer sehr schwierigen Zeit sein Abitur und seine Krankenpflegeausbildung hat. Und die Seite Güte schrieb folgendes zu ihm. Sie bilden Menschen zu allen psychologischen Themen aus. Leute positionieren sich im Beziehungscoaching und Dating-Coaching, aber auch in Persönlichkeitsentwicklung, Mindset. Naja, ich meine, ist einfach so, also du kannst dich in Deutschland mehr oder weniger ohne Probleme Coach nennen. Das ist Lebensberatung, ist völlig ungeregelt. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Ist so, ist so wie es ist. Und äh, davon gibt es. Abgegrenzt dann natürlich äh, Menschen, die wirklich äh, Psychologie studiert haben. Dann gibt es da oben drauf gibt's noch äh, psychologische Psychotherapeuten, ärztliche Psychotherapeuten. Da gibt es noch so als Sonderfall halbpraktische Psychotherapie. Die dürfen sich aber wieder nicht Psychotherapeuten nennen, weil es ein geschützter Begriff ist. Und äh, ja, aber Coaching. Äh, <lacht> Aber was soll man sagen? Es ist, wie es ist. Äh, deswegen betone ich das ja auch immer. Ähm, ja, ich habe Psychologie studiert äh, und äh, erfolgreich. Und äh, klar, es ist natürlich, gibt jetzt nicht im Psychologiestudium, also wüsste ich nicht, aber vielleicht gibt es das in irgendeiner Uni. Vielleicht gibt es das mal in einem Seminar, Datingpsychologie. Äh, Muss ich natürlich weiterbilden. Äh, das jetzt alles im Studium zu lernen, kann man jetzt auch nicht erwarten. Aber man weiß natürlich durch das Studium, ja, wo kann ich jetzt weiter gucken? Und naja, Performance, Karrierecoaching und Bewerbungscoaching. Und an sich kritisiere ich diesen Aspekt auch nicht. Man kann gerne irgendwelche Coachings anbieten. Rezepte oder habe ich irgendwelche Erfolge vorzuweisen? Wie kommt man da rein? Würde mich einfach interessieren. Der Autor ist hierbei halt nicht ganz bekannt. Wer jetzt an ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Psychologie oder Pädagogik denkt, ist auf dem falschen Weg. Für Julian Mom zählen keine bloßen Zahlen und theoretische Inhalte, die in Hörsälen oder auf der Schulbank vermittelt werden. Wichtig ist, eingespürt. Also, ich will hier niemand haten, sage ich mal gleich, meine Diagnose sowieso nicht und. Alpha Kevin auch nicht und äh, auch diesen Coach, der hat bis jetzt noch gar nichts groß gesagt, äh, auch nicht. Also mein Gott, es sind halt andere Content-Creator hier, aber das diese Coaching-Szene, ich meine, mich hat das schon oft aufgerieben, auch so im Bereich von toxischen Beziehungen, ist immer Leute, ja, ich war ich auch in einer toxischen Beziehung, ich weiß das jetzt und hier ist mein Programm. und äh, Aber wie gesagt, wenn dann das stört, dann darf man nicht auf YouTube sein, weil das, das gehört hier dazu. Vielleicht wird das irgendwann Geregelt. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das so gut finden würde, weil ich auch diese Vielfalt irgendwie schätze und kann sich ja jeder selber überlegen, ob euch jemand nimmt, der ausgebildet ist oder nicht. Ähm, naja, aber schauen wir mal weiter. Auch wenn es negativ ist, es ging ja auch in TikTok rum, dass wahrscheinlich auch, ich sage ja, Any Press is Good Press, dass viele wahrscheinlich sogar eher absichtlich sehr krasse Äußerungen getätigt haben, ja. hinter denen sie gar nicht stehen, nur um die Aufmerksamkeit zu bekommen, weil aus. Also das ist, das ist für mich ja unbegreiflich, wie du gerade die Content-Creator, die einfach maximal äh, krasse Sachen posten, polarisieren, die wachsen ja am schnellsten. Ne? Also das ist für mich immer wieder unbegreiflich, aber mein Gott, es ist wie es ist. Ne? Hey, kannst du auch hm. ganz schnell Reichweite generieren, da kennen ja. wir genug Beispiele auf YouTube. Da frage ich mich immer, ist es deren echte Einstellung oder wissen sie einfach genau, wie Videos produziert Zu lernen, wie beispielsweise so. eine Vergewaltigung musste. Red Flags bei Girls. Red Flags bei Männern. Meistens mehr als zwei Katzen. Vielleicht reitet. Okay. Ich glaube halt wirklich, dass er da jetzt, weil er hatte bestimmt schon super viele Frauen und er redet jetzt gerade aus Erfahrungen. Da war vielleicht mal eine dabei, die war vielleicht ein bisschen komisch, die hatte zwei Katzen. Okay, eine, <lacht> die war komisch, die hat halt Pferde geliebt. Ja, das ist natürlich basiert auf, äh, muss man jetzt glaube ich nicht sagen, es ist auf keinerlei Grundlage basiert. Äh, <lacht> ah, Aline hat ja auch zwei Katzen, fällt mir gerade ein. oh eine. Er hatte vielleicht mal <lacht> eine, mit derer zusammen war, die eine traumatische Vergewaltigung <lacht> erlebt hat, ist damit nicht klargekommen und deswegen wird Ja, aber das Thema möchte ich jetzt nicht sagen, was hier ausgepiepst wird. Das ist äh, natürlich Viele Frauen haben negative Dating-Erfahrungen gemacht mit Männern. Warum die dann nicht weiter gedatet werden dürften, das kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Also man wirft, glaube ich, gerne immer so ein bisschen, dass je, vielleicht jemand mal ein psychisches Thema hat. Natürlich kann man den daten. Problem machen ja immer nur äh, so gewisse Persönlichkeitsstörungen. Da muss man sich schon überlegen, was man sich das antut. Aber alles andere, natürlich haben wir alle unsere Ecken und Kanten und äh, man wünscht ja natürlich einen Partner zu finden, der da empathisch drauf eingeht. Das ist ja klar. Ne? Das ist jetzt verallgemeinert. Okay. Mhm. In der Vergangenheit ein Trauma. Papa ist sehr früh abgehauen, Mutter narzisstisch, Papa narzisstisch, Zwangsstörungen. Ja, also es ist mich gestört, dass hier alles durcheinander geht. Aber auch da muss ich natürlich sagen: Ja, wenn Menschen, ob jetzt Frauen oder Männer, äh, weiß ich nicht, sehr verstörende Erfahrungen gemacht haben mit ihren Eltern, dann wirkt sich das in der Mitte, in der Einzelfall muss das gar nicht sein, aber in einem Mittelwert wirkt sich das natürlich auf ihre Beziehungsfähigkeit aus. So, ne? Und natürlich kann man dann gucken, kann man kann zum Beispiel sagen, boah, ich komme selber aus einem völlig chaotischen Elternhaus, ich würde gerne jemanden daten, der aus einem ruhigen Elternhaus kommt. Kann man natürlich machen, nur das funktioniert natürlich nicht, weil du kannst das nicht abfragen. Und der Liebeschip sucht sich sowieso aus, wenn man daten will und der ist viel stärker häufig als alle Überlegungen, es sei denn, man hat an sich gearbeitet, vielleicht das Liebeschip-Programm gemacht. Und auch, äh, ja, oh Gott, äh, Papa narzisstisch, fast Papa, Mutter narzisstisch, ja. Äh, jetzt kommt wieder das andere Thema, Persönlichkeitsstörungen. Ja, wenn das jetzt so wäre, was keinem keiner sagen kann, äh, das ist ja auch viel genetisch, könnte sein, das äh, könnte sein, dass der vor einem sitzt, auch so Anteile hat, aber du äh, kriegst weder Diagnosen der Eltern noch kriegst du Diagnosen des Menschen, der vor dir sitzt. und also diese ganze Narzissmus-Bubble, die ist mir ja auch, äh, obwohl ich das, ich kann das Thema verstehen, aber ist mir trotzdem auch ein Dorn im Auge und also das ist einfach hier so ein, ich meine, das ist ja schick gefilmt und dann wird das alles so hingeworfen und, äh, und ja, das hat, das ist ja auch mein Problem häufig mit Red Pill, die ja auch viel Wahres sagen und vielleicht geht er ja auch Richtung Red Pill, ich weiß es nicht, aber trotzdem, das äh, weiß ich nicht, nicht kein oder in der Regel, vielleicht gibt es auch Ausnahmen, nicht so einen ganz klaren Ablauf haben, mach das, mach dies, mach jenes, äh, wirklich strukturiert und nicht nur einfach äh, Bashing von einem Geschlecht irgendwie oder ein, einfach so dahingeworfen, irgendwelche äh, Sachen, ähm, da, ja, das ist ja auch so der Fall, da wird jetzt irgendwas hier hingeworfen, und sieh zu, wie du klarkommst, ne? Ja, super. Ja, das sind halt alles schon einfach Punkte, wo ich mir einfach denke, also unfassbar, sowas überhaupt zu sagen. Also auch gerade für viele Frauen, die gerade das alles so erlebt haben, ist es so eine Klatsche ins Gesicht, die sich vielleicht denken, boah, man will mich nicht. Mhm. Echt absolut. Ich verstehe ja, wenn man irgendwie sagt, ja, hey, ich habe irgendwie so. ein Problem damit, wenn jemand eine extreme Essstörung hat, weil es in der Beziehung sehr belastend sein kann. Ja, aber das so zu äußern, so öffentlich, so in your face. Also ich will jetzt mal nicht im Einzelnen darauf eingehen. Also wir wissen halt, dass wenn jemand, was jetzt aber auch selten ist, wirklich Persönlichkeitsstörung hat, dass das Beziehungen total behindert. Ist einfach so. Wir wissen auch, dass Neurotizismus, was jetzt erstmal mit neurotisch nur am Rande zu tun hat, das ist einfach eine von diesen fünf großen Persönlichkeitsmerkmalen. Das ist auch in meinem Test auf der Webseite ist auch drin. Neurotizismus ist, was auch, ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht in diese ganzen Tiefen gehen, kann man jetzt definieren, was das alles ist, aber äh, sagen wir mal so eine negative Emotionalität irgendwie, ja, das ist auch in, im Mittel, nicht, kannst du jetzt nicht auf jemanden einzeln runterbrechen, im Mittel behindert einen das ein bisschen in Beziehungen. Ja, das ist so, aber wir haben natürlich, mein Gott, ist jetzt jemanden zu finden, der jetzt gar nichts hat, halte ich auch für, äh, aber ja, man muss halt Sachen, die vielleicht, äh, ja, es gibt bei bestimmten psychischen Sachen, weiß man, dass die Beziehungen da total schwierig sind. so, ne? Und das sind aber auch Forschungsergebnisse. und Aber bei vielen Sachen äh, gibt es jetzt auch überhaupt keinen Grund, jemanden nicht zu daten irgendwie. Und ja, auch das wie gesagt, das ist alles so hingeworfen. Ne? Und jeder Mensch geht hm. ja auch mit sowas anders um. Ich habe auch jemanden in meinem Bekanntenkreis, den es traumatischerweise so schlimm passiert ah, ich ist. Ich so die hat eine eine Red Flag, also ein Ausschlusskriterium, wenn eine Frau eine durchleben musste, wofür sie ja nichts zu hören ist einfach nur eine absolute Klatsche. Tut mir echt leid. Und genauso so schwere Essstörung hatte und es war richtig schlimm mit immer maskuliner werden und sie sich demnach dann auch nicht mehr beschweren sollen, wenn Männer nicht mehr so gentleman like agieren. Ja, ja, okay, okay, Korrigiert und sagt, das ist Schwachsinn, was die sagen? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich würd's echt interessieren, ob es einen Dating-Coach gibt, der sowas auch verurteilt und nicht immer sagt, na, die sollen alle die Schnauze halten, die haben alle keine Ahnung, die Frauen sind alle unter nicht. und wollen das, die wollen das, die wollen, glaubt es den Frauen nicht, die wollen das! Nicht. By the way, beschweren sich Studien, <lacht> dass Frauen immer maskuliner werden und sie sich demnach dann auch nicht mehr beschweren sollen, wenn. Men äh, also, was die Gluda jetzt reingeworfen hat, das, das ist auch ein bisschen als Problem. Auch ein bisschen in diesem Red Pill-Bereich. Wie gesagt, nicht alle, aber auch nicht, aber trotzdem manchmal so der Eindruck entsteht, ja, Hauptsache man, man äh, behandelt Frauen schlecht genug und dann äh, führt das irgendwie zu Dating-Erfolg und auch irgendwelche Tricks und was weiß ich, mache ja ein Kompliment und dann gar keins mehr oder, äh, aber das ist für mich kein gutes Dating, das ist Manipulation irgendwie so, ne, und das wird immer nur kurzfristig funktionieren und einem oder vielleicht auch mit. Menschen, die krasse Selbstwertprobleme haben, aber irgendwann fliegt einem das Ganze um die Ohren irgendwie, gerade wenn man Menschen daten will, ja, die selber gut stehen im Leben, gut drauf sind, die fuck das total ab irgendwie, ne, und ähm, ja, das ist ja auch, wie, bei, wie gesagt, bei diesen Dating-Coaches dann irgendwelche Sachen reingeworfen werden, äh, die, die, ja, die einfach manipulativ sind und ja. Das ist, äh, ja, das finde ich sehr ablehnenswert. Männer nicht mehr so Gentleman-like agieren. Als Frau erwartest, einen traditionellen Mann, der dir die Tür aufhält, ein klassischer Gentleman sein soll. Aber du als Frau durch Emanzipation hast dich aber eben auch verändert. Bist mehr maskulin, weil du verdienst dein eigenes. Ist wieder alles durcheinander. <lacht> ja, also vielleicht trifft das auf die Generation von Jasmin Kno nicht mehr zu. Aber ja, viele Menschen, es gibt ja auch noch ältere Menschen stehen darauf, wenn der Mann äh, der Frau die Tür aufhält. Also äh, es ist weit verbreitet durch die Generation. Und äh, das ist aber wiederum, es geht gar nicht um dieses Tür aufhalten, sondern wir möchten bestimmte Skills eines Partners positiv feststellen, dass wir uns in ihn verlieben können. Ne? Dazu gehört auch ähm, Green, äh, wie heißt das Englisch? Ähm, Verträglichkeit heißt es Deutsch. Also ist durchaus, der darf durchaus nett sein, aber eben nicht so Beta-Mann-Nett, das, also das suchen Frauen durchaus aus. Und, äh, und auch Sta also Status vor allen Dingen, das zeigt die Forschung. Und äh, aber eben auch, ja, sorgt er mich, sich um mich so, ne? Und das ist sozusagen dieses Türaufhalten, kann dann ein Zeichen dafür sein, dass ich sage, ja, der macht das. Also es geht nicht um dieses Türaufhalten, sondern ähm, ah, da ist ein fürsorglicher Mann, so, ne? Und äh, vielleicht ist das irgendwann nicht mehr Tür aufhalten, sondern irgendwas anderes, aber es wird immer weiter, wird die Frau das durch ihre Datingprogramme abfragen. Und der Mann fragt eben auch Sachen ab durch seine Datingprogramme. So, ne? Und äh, also das ist schon mal durcheinander geworfen hier. Und dann, äh, ja, eine Frau wird nicht männlich dadurch, dass sie viel Geld verdient. Wir müssen auch wieder, das ist auch wieder komplettes Durcheinander, wir müssen eben. Dating-Polarität ist ganz was anderes, wie, wie ich im Job bin. Ich kann im Job voll in meine Männlichkeit gehen, als Frau auch, und trotzdem ja, sagen, abends möchte ich aber in meiner weiblichen Polarität sein. Oder es gibt auch Frauen, die immer in ihrer männlichen oder in ihrer Young-Polarität sind, wie auch immer. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht alle Nebenstrengen hier so durchgehen. Aber äh, ja, das, das hat nichts mit Maskulin zu tun. Und Emanzip Emanzipation ist was Großartiges. Nur, ja klar, wenn das so, und das sollten wir auch weitermachen, aber wenn das in so Gleichmacherei geht, finde ich es ja auch nicht gut. Das hat für mich aber eigentlich mit Emanzipation nichts zu tun, aber klar, es gibt so moderne Bestrebungen, da kann ich auch nicht so viel mit anfangen. Aber gut, hören wir mal weiter. Das Geld, du bist emanzipiert, du hast unverbindlichen Sex öfters, okay? Und das ist an sich eine gute Sache, die will ich überhaupt nicht verurteilen. So, und dann Punkt. Dann solltest du den Satz jetzt beenden und nicht mit Aber kommen. Aber, ihr... <lacht> <lacht> <lacht> Frauen da draußen könnten nicht erwarten, dass ein Mann äh, eine klassische, traditionelle Haltung einnehmen soll, okay? Wenn du als Frau mehr maskulin bist, weil du es ja tust, weil du mehr Geld verdienen musst und selbstständig bist und dich dann darüber... Also, wo er jetzt wieder... Recht hat, meiner Meinung nach, ist, äh, wenn eine Frau in ihrer maskulinen Polarität datet, kann der Mann schlecht in seine, seine maskuline Polarität gehen. Also, wenn die beiden das, aber das vibt dann einfach nicht, das ist auch nicht schlimm oder so, Es vibt einfach nicht. Oder andersrum gesagt, wenn der Mann sehr, sehr beim Dating, gesagt, äh, in seiner femininen Polarität ist, äh, fuck das die meisten Frauen ab, weil dann können sie nicht in ihrer feminine Polarität gehen. Äh, das ist natürlich richtig, ja. Aber wie gesagt, eine Frau will nicht maskulin dadurch, dass sie viel Geld verdient. Oder beschwerst, dass die Männer keine Gentlemans mehr sind, weil die Männer haben sich nur angepasst. Nein. Ja, das, also ich höre da so bis dieses Schwertpill aus raus. Äh, Männer sind immer die Opfer und Frauen sind die Bösen. Da, da kann ich gar nichts mit anfangen. Ja. Nicht meine Lehre. <lacht> ich glaube, du musst mal mit meinem Partner reden. <lacht> ihr Frauen, ihr habt euch durch, durch Emanzipation verändert und erwartet dann auf der anderen Seite, dass wir Männer noch die klassischen Gentlemen sein sollen. Was sind denn die klassischen Gentlemen? Also ich halte meinen Partner die Tür auf und er mir. Also da nehme ich jetzt nicht irgendwie. Ja, das, das macht ja sein, aber auch eine Jasmin Gnu wird ihre biologischen Datingprogramme haben, die wir alle haben, so darauf wollte ich ein bisschen hinaus, ne? dann äh, fragt man vielleicht Fürsorglichkeit des Mannes anders ab. Ne? Also das passiert halt. Ne? Ähm, das wollen wir immer nicht wahrhaben, dass, dass da eben eingespielte Programme funktionieren, genau wie bei Tieren auch. Und ähm, ja, und dann ist es vielleicht nicht mehr Tür aufhalten, sondern irgendwas anderes. Und ich bin sicher, dass Jasmin Gno keinen, hab... äh, also keinen unpolaren Mann haben wird, kann ich mir nicht vorstellen. No way. Ich erwarte das jetzt nicht. Ich erwarte nicht. Also einfach Gleichberechtigung. Also ich verstehe nicht, was er. Was meint er denn mit Gentleman? Was aber nicht mehr funktioniert. Ja. Ey, so ich. einen Mann will ich. Also, <lacht> Geil. <lacht> Pass auf. Die Frauen werden immer maskuliner. Die Frauen sind ja nicht maskulin, weil sie jetzt mehr Geld verdienen. Das. Also es stimmt auch noch, stimmt auch gar nicht. Also es gibt da groß angelegte Studien in den Nordländern, die ja gemein immer besonders fortschrittlich sind, Schweden, Norwegen, Finnland, wo sich zeigt, dass trotz aller noch viel mehr Genderpolitik als bei uns, dort Männer immer männlicher, also anhand der, wird so mit Persönlichkeitstests gemessen, also männliche Eigenschaften bevorzugen, dominieren, eingehen, sich dahin entwickeln und Frauen ihre, ja, femininen, wie auch immer man das nennen will, äh, Eigenschaften. Äh, also das, das ist gerade nicht den Effekt, an den man denkt, sondern genau den entgegengesetzten. Ich bin ja der Meinung, wir wollen in unsere Polaritäten, weil wir uns darin wohlfühlen und das, Setting, aber das Leben einfach viel mehr Spaß macht dann. Und äh, es, ist, es gibt keine, ich kenne keine Forschung, dass Frauen maskuliner werden. Ne? Das ist halt ein Gesellschaftsbild, dass die Männer besser verdient haben und die Frauen zu Hause sind, auf die Kinder aufpassen, das ist so der Deal. Und heutzutage ist es nicht mehr so. Aber wer sagt denn, dass es schon immer maskulin war, dass der Mann das Geld nach Hause bringt? Ja, weil der Mann geht jagen und bringt das Essen nach Hause und die Frau ist zu Hause und passt auf die Ja, also Fakt ist, dass Frauen immer besser ausgebildet sind und immer mehr Geld verdienen werden. Und äh, ja das ist, ich glaube, das hat jetzt schon mal schon geswitcht. Also zumindest vom Ausbildungslevel und dann das Geld wird nachfolgen und ja, das wird sowieso kommen. In der Höhle auf die Kinder auf. Excuse me, wir leben in 2023 und das ist ja auch gut so. Wir Frauen haben jetzt die Möglichkeit, mit Partnern zusammen zu sein aus emotionalen Gründen und nicht weil wir müssen. Wenn ich mit so einem ja, Dude zusammen sein genau. müsste, dann wäre ich lieber Single und würde auf der Straße ja, leben. Glaub ich. Also das verstehe ich nicht und ich weiß jetzt auch nicht, was er mit Gentleman-like meint. Also ich erwarte jetzt nicht von den Typen, dass er mir die Tür, auf sowas achte ich gar nicht, dass ich mir eigentlich auch komplett egal. Ich hätte mir ger gerne mehr Beispiele gehabt, um das zu verstehen, was Gentleman Like in seiner Sicht ist. Oder auch die Argumentation, dass Frauen jetzt auch irgendwie so a-leben, so leben, wie sie wollen. Ja, Ei. so ist es halt. Als sie mittlerweile mehr Geld verdienen und sich versorgen können. Das ist wirklich einer der Gründe, weshalb Frauen Immer männlicher werden. Wegen des Geldes. Bruder, ey, da muss ich ja völlig los. Was hat denn für die Gleichberechtigung bei den Löhnen zwischen Mann und Frau mit Maskulinität zu tun? Ja, ich glaube, er hätte Maskulinität, er hätte sagen sollen, wir wollen Gleichberechtigung. Ja, aber auch Männer, auf die ich... Kann Ey, ich komme darauf nicht klar. Und wegen sowas brauchen sich Frauen gar nicht erst wundern, dass es keine Gentlemen mehr gibt. Ich denke halt, es gibt halt verschiedene Ansichten. Manche Männer haben wahrscheinlich ein Problem damit, wenn eine Frau mehr verdient, manche nicht. Es kommt halt immer auf die Person an. Aber ich würde halt, wenn das meine Meinung ist. Ja, Fakt ist, dass es im Schnitt mehr Frauen abfuckt. Also sie nicht abfuckt. Äh, viele Frauen, kann ich was man. irgendwas meinen. Hunderten, Tausende von Paartherapien sagen, dass es vielen Frauen nicht gefällt. Aber manchen macht es auch nichts aus. Aber im Mittel finden es Frauen nicht so geil. Sowas öffentlich nicht kundtun, weil nur weil ich Dinge so empfinde und so beigebracht bekommen habe und gelernt habe, heißt es das nicht, dass es auf jeden zutrifft. Diese Verallgemeinerung stört mich bei den Dating-Coaches halt immer. Es ist immer diese Anleitung, so ist jede Frau, das ist immer so. Tja, liebe Frauen, entscheidet euch. Entweder ihr seid arm und bekommt einen Gentleman oder ihr seid reich und werdet wie Arschlöcher behandelt. <lacht> Und manche Frauen sagen, nee, ich, ich will es anders. Ich will jemanden, der einfühlsam ist, der Gefühle zeigt, mit dem ich über Dinge offen sprechen kann, der verletzlich ist. Das kommt doch auf die Person drauf an. Hat er sich mal jemanden zu sehr anvertraut und sein Herzchen wurde gebrochen? So fühlt es für mich nämlich an. ah Jetzt kommt wieder das Thema mit Schwäche zeigen. Also in einer Beziehung, feine Sache, wenn Mann an sich polar ist, äh, konfrontationsfähig, äh, führungsfähig, kräftig ist, Status hat, dann darf der auch Schwäche zeigen und das ist sogar ein Plus und das ist auch gut und das gefällt der Frau. Äh, aber das ist auch wiederum der Beziehungsbereich. Ne? Im Dating-Bereich <lacht> würde ich das niemandem empfehlen und in der Beziehung sollte man es auch nicht zu viel machen. Also ich kann gar nicht sagen, wie viel zig Paar ich da hatte, wo die Frauen sich bitter beschwert haben, dass ihr Mann zu emotional ist. Also, Aber ich bin sicher, äh, Gnu hat einen polaren Mann, kann ich mir nicht anders vorstellen, der wird auch Status haben, kann, mir, kann ich drauf wetten. Und äh, dann öffnet er sich halt mal emotional. Das ist natürlich das ist ein Beziehungsskill, das ist wunderbar. Ne? Das ist doch keine Standardanleitung. Ich kann für mich sagen, ich finde, ich bin eher der Typ, der nicht so damit klarkommt, wenn jemand so sehr extrem dominant ist und gefühlskalt und sich nicht öffnen kann und mit dem man nicht sprechen kann und der nie Verletzlichkeit zeigt. Damit komme ich nicht so klar. Und ja. das ist meine Einstellung und die ist so. Ja, ist ja, so ich worden. hatte schon mehrere Beziehungen und ich weiß, was ich will. Und ich habe jetzt jemanden, ja. Der sich vor mir verletzlich zeigen kann. Und ich finde das sehr gut. Und wir sind auch schon sehr lange zusammen. So, also kann man nicht verallgemeinern. Diese Verallgemeinerung stört mich immer. Und es ist leider so genetisch. Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Trotzdem. Ja, gibt es bestimmte Dinge, die sich einfach immer wieder abbilden. Nehmen wir nur mal wieder an, dass Promis meistens Promis daten. Müssten sie ja nicht, ne wenn es alles so egal wäre. Aber das ist halt so. Ne? Bedingt, sofern du einer Frau diese ganze Verletzlichkeit, diese ganze Schwäche zeigst, wird sie vielleicht conscious sagen, oh ja, das ist ja schön, dass du dich mit gegenüber öffnest, aber als Endresultat wird es dazu führen, dass hier unten bei dir eine Wüste entsteht und irgendwie sie sich, sich wegen dieser krassen Schwäche von dir nicht mehr so angezogen fühlt wie vorher. Naja, das finde ich nicht. Ganz falsch, jetzt sage ich ganz ehrlich. Also, ich sehe da unten eine Oase, die sich jeden Tag füllt. <lacht> Für mich ist das hot. Sorry. Ich finde das, ich finde, wisst, wisst ihr, warum ich. Ja, er redet über Dating, sie redet über Beziehungen. Also, das ist immer. Naja, das egal. eigentlich. Wenn ein Mann Verletzlichkeit zeigt, hot findet, aus dem Grund, weil er sich nichts beweisen muss. Er hat genug Selbstvertrauen und weiß, er kann auch Schwäche zeigen und verletzlich sein. Und... Ja, was möchte ich auch mal sehen, wenn er den ganzen Tag zwei Schwäche zeigt, wie sie das findet. Klar, wenn man jetzt wirklich lange zusammen ist, dann äh, lassen wir es einfach mal dabei. Er muss nicht diesen harten Macker raushängen lassen und er kann über sich selbst lachen in dem Moment vielleicht sogar noch, finde ich, hot. Kann mir keiner absprechen. Ihr könnt nicht sagen, dass ich lüge. Es ist so. Also, ich habe mir ja jemanden ausgesucht, der so ist und ich komme damit gut klar. So, also fühle ich mich da schon nicht mehr angesprochen. Und wenn jetzt mein Partner denen zugeschaut hätte, das, was er sagt, okay, ich zeige jetzt keine Fetzigkeit mehr, ich bin jetzt der harte Dude, wäre ich mit ihm vielleicht nicht zusammengekommen, weil ich gesagt habe, das passt nicht, das möchte ich nicht. Deswegen, mein Lieber, wenn du Probleme hast, emotional oder sonst was, behalte es für dich, zeige Frauen keine Schwäche. Nein, sollst <lacht> du jetzt irgendwas abstellen? Also, warum soll man denn nach einer Anleitung lieben? Ja, genau, das ist echt. Ja, aber das ist eine Sache, die. Im dating guter Rat ist, also auch wieder als Mittelwert, ne? Wie gesagt, das ist immer, es gibt ja auch Frauen, äh, die in der umgekehrten Polarität daten, aber naja. Ja, du Hund! Nein, aber ich finde auch, dass man immer emotional abgehärtet sein muss, alles in sich hineinfressen muss, um sich selbst auch zu belügen, nur um gut bei der... Der Frau anzukommen, denn jede Frau findet es halt scheiße, wenn du deine Gefühle zulässt oder irgendwelche Schwächen zeigst. Und das sollte eigentlich ja auch jedem klar sein. Leute zeigt niemals eure Schwächen, zeigt niemals Menschlichkeit. Das ist völlig bescheuert. Ihr müsst wie Also, ich meine, kann er sich darüber aufregen jetzt, aber das ist die Erfahrung von Millionen Männern, dass äh, wenn sie das machen, was immer im Fernsehen gezeigt wird, sich total verletzlich und emotional und ich uh, meine, was weiß in Hollywood-Filmen sind diese super, jetzt wenn Frauen hinterherlaufen, uh, riesige Blumensträuße, andauernd. Das ist auch meine Lebenserfahrung und die von ganz vielen Männern, nicht nur meine. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und da können sich alle drüber aufregen, es funktioniert nicht. Wie gesagt, lang äh, bestehende Beziehungen ist das natürlich was anderes. Das ist natürlich emotionale Öffnung, ganz wichtiger Punkt. aber ich vielleicht ein bisschen zu viel darüber aufgeregt. Ja. Ich habe bei manchen, nicht bei allen Dating-Coaches, das Gefühl, dass die persönliche Erfahrungen in ihren Coaches verarbeiten und diese Erfahrung als etwas anbringen und annehmen, das immer Ja, das sollte natürlich mit Ausbildung oder psychologisch ein bisschen kombiniert werden, aber das ist an sich ja nicht schlecht. Ne? Also das ist ja auch das, was YouTube so interessant macht, das äh, Guck mal, das habe ich auch erlebt. und hm, dieses relatable sind Gamer ja auch, letzten Endes, und Gamerinnen. Ähm, ja. Immer so ist. Und das ist dann für jeden so. Und das ist halt nicht gut. Deswegen, wenn ihr gute Dating-Coaches Dating kennt, ich bin echt gespannt, dann schreibt sie mir mit Empfehlungen in die Kommentare. Ich schaue mir das an. Ich will dazu ja auch noch ein Video machen, mal, aber es dauert noch ein bisschen. Ich habe gerade so viele Themen, die ich recherchieren muss. Das ist spannend. Danke an euch übrigens für alle. Nachrichten, super süß. Am besten ihr esst jeden Morgen, um das nochmal zu zeigen, eine Schüssel Nägel. Und zwar ganz ohne Milch. Muss ich zeigen, dass unser Julian auch jede Menge von Bones MC und Jizzes gelernt hat? Was ich durch Bones und Rapper wie Jesus gelernt habe, Frauen stehen auf Bad Boys. Aber warum stehen Frauen denn nun auf Bad Boys? Und das lässt sich unterbrechen auf ein Detail, was ich dadurch gelernt habe. Und dieses eine Detail, ist toll, ne? Wieso sagt er nicht manche Frauen? Dann hätte ich damit überhaupt kein Problem. Es ist so, viele Frauen stehen auf Bad Boys, aber eigentlich stehen sie auf Polarität und Bad Boys haben Polarität. Und wenn Frauen die Wahl hätten, Männer zu daten, die in ihrer Polarität sind, aber nicht bad wäre das für viele Frauen die richtige Wahl, aber es ist halt schwer zu finden. Und so haben halt viele Frauen das Gefühl, sie, entweder sie daten Bad Guys und dann nehmen sie die Polarität mit oder sie daten so Betas, wo dann wieder die Wüste ist. So, ne? ähm, das ist nicht ganz falsch und äh, wie gesagt, ich habe immer so meine Schwierigkeit mit Red Pill, aber der Klaus Ziel sammelt ja auch immer ganz viel Forschung. Ich habe auch viel Forschung äh, in meinem Buch. Zum Beispiel Narzissten haben... 28 mehr Nachwuchs. Das ist einfach so. Es ist so. Kann man sich darüber aufregen und äh, der ist auch noch viel mehr Studien zusammengetragen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Frauen auf dieses Bad unbedingt stehen, sondern auf dieses Polare, was da drin ist. Und das müsste man eigentlich trennen, wird aber oft nicht gemacht. Ähm, aber das ist eine... Okay, das ist eine Lebenserfahrung von vielen Männern, ja. Es packen ihre eigenen Bedürfnisse immer über die von Frauen. Frauen stehen immer an zweiter Stelle für den Bad Boy. Und da Frauen im tiefsten Innern sich eigentlich ein... Ja, das geht wieder in die Richtung, man soll Frauen... Also sagt er jetzt nicht, aber hört sich für mich so an, man soll Frauen halt genügend schlecht behandeln. Das finde ich ja völlig falsch. Aber er sagt was Richtiges. Dass, ich meine, Frauen stehen auf Status. müssen wir jetzt nicht alles herbeten, warum das evolutionär total Sinn macht. Und wie gesagt, das kann ja auch so ein Nischenstatus sein, das muss jetzt gar nicht so ein allgemeiner Status sein. Und äh, ja, die mögen halt Sieger und was weiß ich. also Das ist halt so. Können wir uns jetzt äh, darüber aufregen und können wir uns lassen. Und äh, das sind halt so Sachen, die selektiert werden. Ne? Einen Leader wünschen, jemand, der die Kontrolle übernimmt, fühlen sie sich instinktiv dadurch angezogen. Man. Ist sehr pauschale Aussage, aber weitgehend richtig, würde ich sagen. Nichts für mich. <lacht> ja, einfach, hatte ich schon, ist nichts für mich gewesen. So, kann ich, ich bin eine Frau, offensichtlich, und ich kann da einfach für mich sprechen. Und deswegen, wie gesagt, mich stört hier die Verallgemeinerung. Es gibt natürlich Frauen, die sagen das. Ich will einen Typen, der anpackt, der macht und so. Das streite ich ja gar nicht ab, aber diese Verallgemeinerung stört mich so sehr. Ja, also wie gesagt, wir reden immer über Mittelwerte. Ne, aber in der Fallgemeinerung ist es eine richtig, meiner Ansicht nach eine richtige Aussage, die er hat Weil sie sich so jemanden wünschen. Dann ist es jetzt auch nicht, ja genau, das ist... Ja, das ist nämlich eben nicht polar. Das ist übergriffig. Weil Polarität feiert das andere Geschlecht, ne? Also so sehe ich Polarität, ne? Nämlich, und dann ist es jetzt auch nicht, oh, dann hattest du noch nie einen richtigen Bad Boy. Nee, das Fass machen wir gar nicht erst auf. <lacht> Ich bin kein Mensch, der dann irgendwie so reflexartig jemanden eine scheuert. Ja, wäre vielleicht mal gut gewesen. Äh, und da war ich ja kurz davor. Weil sie sich so jemanden wünschen. <lacht> Geil geschnitten. Mission failed. Ja, ich kann nur sagen, äh, Frau Sie bestimmt niemanden, der sie küsst, wenn sie es nicht wollen. Aber ich kann nur sagen, mir, wie viele Frauen mir in Einzelgesprächen gesagt haben, dass sie sich wünschen, dass jemanden mehr... Führungsqualitäten, ich wollte es eigentlich immer nicht hören, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, aber wie viel zig Frauen mir das gesagt haben, dass ihr Mann mehr proaktive Führungsqualitäten zeigt und nicht, dass er sie dominiert oder so, also meinetwegen Bett mal dominiert, aber äh, ja, dass er Rückgrat hat, dass er Sachen in die Hand nimmt, dass er einen Urlaub plant, dass er Dinge macht irgendwie, dass er Frau beschützt, wenn es notwendig ist. Also ich lasse mich da nicht von abbringen. Äh, ist ja nicht nur das, was ich lese oder so, sondern meine... Wirklich über 20-jährige Erfahrung als Paartherapeuten, was das, ich was alles. Ich habe da meine Meinung gebildet, und mich bringt da niemand von ab, also ich, ich wollte das nicht mal, dass es so ist, aber jede neue Frau, die da gesessen hat, hat mir das so eingeprügelt und ich das wird auch in meinem Buch äh, aber erscheinen und wie gesagt, aber wir dürfen Polarität nicht mit Übergrifflichkeit verwechseln. Also merkt euch, um bei Frauen zu landen, solltet ihr eure Bedürfnisse immer über die der Frauen stellen, denn das kommt bei Frauen... Nein, aber Frauen mögen es sehr, äh, wenn Männer nicht zu needy sind und ihre Mission haben, weil es äh, ist wieder... Status wird, also das ist ein wirklich ein durchgehendes Forschungsergebnis, Status wird von Frauen selektiert. Was sollen die Männer denn dann machen? Sollen sie, sollen sie, natürlich gehen sie dann auf Status, weil sie wissen, es wird selektiert. Also, das ist einfach so Ne? Und wenn wir es nicht mehr wollen, dann müssen die Frauen auch aufhören, das zu selektieren, ne? besonders gut an. Ich finde es hierbei wirklich toll, wie Julian ganz klar auf Harmonie und Empathie aus ist. Außer bei Frauen, denn Frauen werden ja immer maskuliner, weil sie jetzt mittlerweile mehr Geld verdienen. Und deswegen kann man hier auch mal ein bisschen gröber argumentieren. Und zum grünen Abschluss muss ich auch mal was Positives zeigen. Denn Julian steht auch besonders für einen guten Charakter, legt mehr Wert auf die inneren Werte als auf das Äußere. Es kommt definitiv auf die Größe an. Es kommt nicht mal auf die Körpergröße an, die auch eine entscheidende Rolle. Spielt, wenn also Körpergröße ist auch, dass Frauen auf große Männer stehen und dass dann eine Menge Body Shaming stattfindet, findet auch für Frauen statt, ne? aber für Männer auch äh, habe ja neulich so eine Bumble-Studie da auf TikTok äh, geteilt. Ja, über unter 1,80 ist scheiße. Ne? Also in der, in der Masse im Mittel natürlich passt auf die meisten Töpfe und Deckel, das ist ja auch gut so um Attraktivität geht, sondern auch auf die Größe von deinem Amigo oder mein Und das bedeutet, wenn du mit einer Dame zusammen bist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich wünschen würde, dass du, wenn du es jetzt nicht optimal bist, vielleicht einfach ein bisschen besser bestückt wirst. Boah, also das sind halt auch so Sachen, das sehen jetzt halt junge Leute und junge Dudes und die machen sich alle den Kopf und machen sich wieder Stress. Genauso wie es heißt, Frauen müssen große haben und große Und jetzt geht der Trend wieder in die andere Richtung, dass man ständig einen sagt, wie du sein musst. Das ist halt auch wieder so allgemein verfasst. Was meint er denn mit gut bestückt? Was ist groß? Was ist gut bestückt? Ja, wir wollen doch jetzt nicht sagen, dass Frauen da nicht drüber reden und dass es nicht viele Frauen gut finden. Ich meine, das ist doch so. Ich meine, das, das ist... Äh das für, also das wäre für mich wirklich völlig äh, Fehlrichtung von Kommunikation, wenn das, also das, natürlich ist das nicht alles. Und ich finde auch, man sollte das gar nicht so viel thematisieren irgendwie ähm, und sich auch nicht so einen Kopf vormachen. Und da, ja, auch da passt auf die meisten Töpfe, passt ein Deckel, alles gut irgendwie. Aber natürlich spielt das eine Rolle. Wir waren ist ein dreidimensionales Ding, der Amigo und ähm, wird, Länge wird vielleicht manchmal überschätzt, weil es nur so und so viel Zentimeter an Rezeptoren gibt in der V. Und Aber es gibt ja auch noch andere Aspekte von Größe. Natürlich spielt eine Rolle. <lacht> aber vielleicht nicht unbedingt eine entscheidende und nicht die einzige. Aber jetzt zu sagen, es spielt keine Rolle, dann frage ich mich, warum Frauen da so viel drüber reden. Das, ähm, na, weiß ich nicht. Was ist wie und was? Jeder Mensch ist anders. Jeder ist von der Anatomie anders gebaut. Anderen ist das lieber, anderen das. Ich rede. Ja, aber das sind auch wieder äh, ganz viel, es wird ja auch immer wieder erforscht, biologische Sachen. Männer stehen auf Sanduhrfigur, äh, Männer stehen auf, äh, wir, wir, wir beide Geschlechter selektieren reine Haut, weil das biologisch früher ein Kennzeichen war äh, von Gesundheit. Es werden äh, glänzende, lange Haare selektiert, weil das ein Zeichen ist von Gesundheit. Das kann man ja sagen, ist heute nicht so, aber wir haben halt noch diese Datingprogramme. Und da, ja, da gibt es Sachen, die man allgemein sagen kann. Ist es so? Sehr viel mit Frauen. Manche sagen, ja, es muss riesig sein. Andere sagen, nein, bitte nicht. Und wenn die sehen, ja, ist wieder das. Das kann eine einzelne Frau so sagen, aber es gibt trotzdem Mittelwerte, ne? Der Sex Kopf, wo der Typ sein Ding auspackt, das klatscht auf den Boden, rennen die anderen weg. Also ist wieder eine sehr krasse Verallgemeinerung, wo man sagt, das muss so sein, amigo. Schon wieder so einen Druck aufbauen. Du hast kein großes Stück. Findest du nie eine. Du zeigst. Ja, aber da werden viele Männer gebodyschämt. Ist so. Wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht die Geschlechter gegeneinander ausspielen und so, aber es ist so. Das Gefühl, ach so, findest du nie eine. Leute, stresst euch nicht. Ihr werdet euren passenden ja, trotzdem kann man jemanden finden, da hat natürlich vollkommen recht. Einen Topf oder einen <lacht> Deckel finden ja. und hört nicht auf. Absolut richtig. Wirklich. Das ist wieder so ein Druckgemache einfach nur. Ich sage immer, alles, was extrem ist, ist wahrscheinlich irgendwo schon schwierig. Aber ich finde, wie gesagt, auch so eine Aussage auch schon wieder sehr grenzwertig. Ja. Also ich kenne sogar jemanden in meinem bekannten Kreis, männlich, der sagt, er hat damit wirklich Probleme. Also Frauen kennenzulernen, weil die alle sagen, nee, sorry, äh, Einbahnstraße. <lacht> Die halt schon sagen, too much. Ja, die Seite gibt's auch. Frauen. Ja, aber anders. Ich kenne auch Männer, die sagen: äh, Ich habe schon Frauen abgelehnt, weil er denen zu klein war. es gibt's auch. Finden äh, das äh, gut. Ja. Je größer, je besser. Also ich mag das Ultraschallgerät von meinem Frauenarzt nicht. Aber ja, ja sicherlich zu schwarz und weiß hier. Aber wie gesagt, was er hier sagt. Ich finde die Präsentation auch, ja, kann man jetzt drüber diskutieren. Aber ist jetzt nicht alles, was er sagt, komplett falsch. Das kann man jetzt nicht sagen. Aber ja. das muss leider sein. Und es ist nicht sonderlich riesig. Okay, und jetzt ist es so, du bist vielleicht nicht mit ihr zusammen, dann ist es gar nicht so relevant, dann spielt es gar nicht so eine relevante Rolle. Aber es gibt wiederum auf der anderen Seite eine Menge Männer da draußen, die sich jetzt vielleicht denken, ja, super, geil, dann sende ich noch ein paar mehr Picks, weil dann äh, finden die das ja gut. Und das wäre bei mir sowieso schon, wenn mir jemand also welche Frau das gut find, findet außerhalb von Beziehungen, das wüsste ich jetzt eigentlich auch nicht. Nein, Schick, sorry. Also, ich finde, es gibt zum Glück noch viel mehr als ein P an einem Mann. Und das ist, äh, dass er auch weiß, wie er ohne den P eine Frau zum Orgasmus bringt. Das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig. Da kann sein, sein schnippi noch so schön sein, wie er will. Und er kann damit so viel anstellen. Wenn er das nicht hinkriegt, das sind Dinge, die ich wichtig finde. Und das find ich, da finde ich die Größe beispielsweise jetzt nicht sonderlich entscheidend. Kann ich nicht so naiv und glaube, dass nur der. Alleine ähm, das Endergebnis zur Folge hat, dass sie dich interessant und attraktiv findet. Wäre ja, schlimm, wenn es so wäre. Wenn es danach gehen würde, müsste eine Frau nur einmal mit den Fingern schnipsen und könnte sich zehn Dudes mit Übergröße aussuchen. Okay, das, das ist nicht das Thema. Aber es kommt auf die Größe an. Das hat so eine allgemeine Aussage. Es kommt auf die Größe an. Kann auch sein, dass er so. Also, ich, wie gesagt. Ist nicht alles falsch, was er sagt. Nee, wirklich nicht. Dass von einem ganz kleinen Schnippi redet. Es kommt auf die Größe an. Groß kann auch, kann auch so kann sein. So sein, so sein, kann so sein, es kann so sein. So sein so. Von welcher Größe reden wir denn? Das ist halt eine allgemeine Aussage. Kommt auf die Größe an. Kommt es bei Hupen und Hintern auch oder nicht oder was? Hä? Ja. Hat er eigentlich sein eigenes Video mal angeschaut. Also er sagt am Anfang, es kommt auf die Größe an. Dann sagt er wiederum, es kommt nicht immer auf die Größe an. Aber im Endeffekt kommt es dann doch schon wieder auf die Größe an. Julian, ey. Ich bin verwirrt. Ja, es, es ist immer wieder diese Verwirrung von Mittelwertsaussagen zu Aussagen über einen einzelnen Menschen. Das Darf man halt nicht zusammenpacken, ne? Wird kläre mich doch mal nochmal auf. Wisst ihr, worauf es drauf ankommt? Dass der Mann in dem Fall, wir sprechen ja über Mann, die Anatomie der Frau kennt und weiß, wie man sie glücklich macht. Darauf kommt es an. Hier. Also ich muss ehrlich zugeben, dass Julian Mom mir wirklich ein sehr extremer Sympath ist. Er ist gar nicht unangenehm und vermittelt hierbei echt menschliche und keinesfalls mittelalterliche Werte. Er zeigt halt einfach, was Sache ist und dass die Frau es mag, an letzter Stelle zu stehen. Denn deine Bedürfnisse sind immer mehr wert, als die der Frau. Merkt euch das bitte. Ja, und wenn er halt so denkt, soll er das tun, aber dann soll er es nicht nach außen tra tragen und sagen, jede Frau ist so, weißt du, er kann ja so denken, aber ich denke mir, haltet halt die Schnauze und geht nicht direkt damit an die Öffentlichkeit. Jeder kann ja leben, wie er will und kann Partnerin haben, wie er will und wenn er so eine Partnerin haben will, dann macht es, aber... Es hat aber eben nicht jeder Partner, wie er will, sonst wäre... Äh, Jasmin vielleicht mit einem 85-jährigen Mann zusammen, man kann, es ist, ist eben nicht so, wir daten bestimmte Menschen und da kommt äh, unsere Sexorientierung mit rein, da kommen äh, rein, wie wir auf, aufgewachsen sind, äh, so liebeship aspekte mit rein, da kommt Polarität mit rein, das sind verschiedene Level und die engen unsere Auswahl schon mal ziemlich ein und man kann, dat, man kann darau, darüber Aussagen treffen, das ist so. Wir lieben eben nicht, wen wir wollen, sondern, wen unser System sich aussucht. Ist. Also, natürlich spielen da ganz viele Faktoren mit rein, aber es ist nicht alles bewusst, ne? das kann man nicht War sagen. auf, ne? allgemeine Anleitungen zu geben, zu sagen, jede ist so. Das ist das, was mich bei dating Coach nervt. Mhm. Bei nicht allen, aber bei einigen, dass es immer nur die eine Seite gibt. Und wenn du anders denkst als Frau, bist du ja die Frigide unter Ja, aber dann können wir uns einfach, dann darf es gar keine Videos mehr über Dating geben, weil es könnte ja immer irgendjemand davon nicht betroffen sein. Das wird alles auscanceln. Ne? <lacht> schnickelte schnackelte Frau, die ja keine Ahnung hat und lügt, das nervt mich, dass man einfach nicht die Meinung dann auch akzeptiert und sagt, okay, dann bist du halt einfach anders, sondern immer, naja, äh, äh. Von daher wundert es mich auch nicht, dass auf seinem Kanal ein Interview mit Carl S. von Mount Everest stattfand. Aber glaubt mir, darauf möchte ich gar nicht eingehen, da wäre mir jetzt der Spaß zu groß, das noch zu analysieren. Und damit entlasse ich euch, weil ich das hier keine mehr geben kann. Vergesst bitte nicht, das Video hier zu... Kenne ich jetzt leider nicht wahrscheinlich wieder Bildungsflug dazu ja. lassen wenn euch das Video hier gefallen hat und damit Haut rein schönen Tag noch und macht's gut ja lasst einen Daumen nach oben dabei lieben Alfie ein Abo ich würde mich auch über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen und natürlich auch wenn ihr mir auf Instagram Jasmin Gnu folgt und schreibt ja, wunderbar. Äh, mach was da gerade noch zu Ende. Ich habe euch gerne eure mehr, Meinung und Kommentare. So. Sachlich, lieb, beleidigt niemand. Ich bin auch gespannt. Vielleicht melden sich ja auch dating Coach. die sagen: Hey, ich mache das ganz anders. Ich kritisiere auch solche dating coach Deswegen mache ich das, dass ich meine Erfolgshürde erziele. Würde mich echt interessieren. Bin offen dafür. Wie mit dem Veganen, da habe ich jetzt auch äh, ganz tolle Kontakte dank euch. Da bin ich jetzt auch schon dabei. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Ja, vielleicht falls ich nicht mal Neues, was ist mein Ansatz? Also, Polarität spielt eine große Rolle in meinem Ansatz, äh, aber eben auch diese unterschiedlichen Skills von Pickup, Dating und Beziehung und äh, Vermeiden von Online-Dating-Apps und aber natürlich ein liebevolles menschliches Miteinander von Männern und Männern, Frauen und Frauen, äh, Männern und Frauen. Äh, das ist natürlich klar. Also, ich finde nicht, dass irgendjemand runtergemacht werden soll. Natürlich spielt Kommunikation eine große Rolle. Aber ja, ich versuche eben auch, diese modernen Ansätze der Polarität mit reinzubringen. Ne? Das heißt modern, das hat es schon immer gegeben. Aber gut, guck gerne mal rein in meine Datingkurse. Äh, findet ihr auf liebeschip.de, vielleicht verlinke ich die auch nochmal drunter. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, also ich finde ja, ich, ich mag äh, Jasmin nur sehr falls ihr Lust habt, dass wir mal was zusammen machen, dann schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt sie an oder vielleicht schreibe ich sie mal an. Und äh, wir sehen uns bald wieder. Ciao ihr Lieben.